Hey Daniel, weißt du was? Was? Ich glaube, wir haben Besuch. Wir <lacht> oder er? <lacht> er. <lacht> was no. ist das Boss? Keine Ahnung. Oh, das habe ich mal im Speedrun gesehen, was was man hier, wie man den schnell besiegen kann. Echt? Kannst du das machen? <lacht> ja. Alter, das ist, hat ja was Gutes, dass ich äh, vor der äh, Tür beenden musste. Oh mein Gott, ist, da ist der Boss. Oh Papa. mein Gott, gab es den nicht sogar? Also man kann entweder... ...die ganze Zeit, äh... Au. Was ist das? Kann auf jeden Fall die ganze Zeit, ähm... Hallo? Ähm... Ich glaube, du wirst, äh, getötet. Machst mir Angst. Morphball? Ich Irgendwann. kann nicht in den Morphball. Du Scheiße, was ist das für ein Boss? Warum zieht er so viel Energie? Was? Warte. Das ist doch ein Witz. Warte. Ich weiß, wie man den besiegt. Das ist Peachman, von dem du redest. Komm, lass mich los! Ich weiß nicht, was ich machen soll, ernsthaft. Ich drücke alles, was ich kann. So, ich hab's geschafft. Da Lord. ist er, der ist tot. Du musst einfach den Grapple Beam nehmen und dann diese Elektro-Dinger packen. Alter, krass. Und oh, wir ja. haben noch 36 äh, Energie. Äh. Na, oh, wir, ja. haben jetzt... wir haben ja noch einen Tank und noch drei Reserve gehabt, also... Ah, stimmt auch wieder. Die blendet man sehr schnell aus. Ja. Aber wir müssen jetzt in der Regel ein Item kriegen neues. Mhm. Und das, das ist... ist der Space Jump. Ich meine, hä? Hatten wir den nicht schon? High Jump hatten wir. Ah. Das ist der Space Jump. Ah, stimmt, ja. Oh, mit der Screw Attack ist, ist das halt ziemlich cool, wenn wir wenn wenn wir die hätten. Die Sache ist die, wir kämen auch jetzt nicht anders hier raus. Ähm okay, erst ist nichts. Wir kämen auch nicht anders hier aus dem Bossraum raus, glaube ich. Das stimmt, aber Alter, in Zero-Mission mit der Screw Attack fand ich das.. Ich fand das sehr gut. Nee, schon du fandest das sehr gut. Das, das hat einfach jeder. Man, einfach, man war einfach Wowpowered. Ja. Aber ich glaube, äh, den kriegen wir eh erst später. So. Wir haben einiges, was wir noch jetzt machen können mit der Attacke, würde ich sagen. Das stimmt, das war Weil, es war sehr gut, dass wir den Boss zuerst gemacht haben. Leider machen die Gegner immer noch Damage. Aber was oh, ich mich frage, ist das wie ein Zero warte mal. Man kann nicht springen und, und Schadspiel geladen haben. Ja, kann man. Nein. Ich meine, dass das öf so, öfter gemacht zu haben. Ah doch. Okay, es funktioniert. Ich wusste nicht, ob es in Super Metroid funktioniert. Warte. Okay, man kann es aber... Okay, doch, das hat funktioniert. Man kann es nur nicht bei gefrorenen Gegnern anscheinend verwenden. Okay, äh, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter, weil wir können sowieso immer die ganze Zeit nach oben kommen mit dem Ding. fuck? Hä? Ist das Stacheln? Das würde einiges erklären. Ich bin gerade sonst ein bisschen verwirrt. Ach komm, Lass uns nicht den Space stammen. Ja, aber irgendwie... Irgendwie der, das steuert sich nicht gut. Also ich komme nicht... Ich komme damit nicht klar, bin ich ehrlich. Das hat, der hat ein komisches Timing. Hm. Mm. Seltsam. Ich glaube auch, dass ich Probleme damit haben werde. Das sind ja, scheinbar Stacheln. Wow. Mein Super Nintendo, was machst du? Willst du dein Super Nintendo optimieren? So, geht's hier Frag runter? Frag Miyamoto, er kann das. <lacht> Miyamoto kann das nicht. <lacht> Miyamoto kann nur eines. Und zwar krank sein im Aha, Kopf. Aha, ich irritiere dich jetzt. Ich irritiere dich. <lacht> <lacht> Danke. Ich denke, jetzt ist auch der linke Raum auf. Oh, kann man eventuell jetzt hier hoch? Ja, ich hab's doch gesagt. Ähm... Mhm, finde ich auch. Wir hätten schon vorher okay. reingekonnt. Okay, ähm. Der Rocky hat quasi oh. um die Ecke gedacht, wisst ihr. Oh, ist, ich glaube, wir haben das Spiel Was ist das? BTF? BTF? Was ist das? Vielleicht brauchen die eine ordentliche Portion Was? Powerball. Was seid ihr? <lacht> Weil das... So beseitigst mal ein bisschen, Was soll da seid ihr? Was, was ist das? Da hm. kann ich ja nichts machen, ich habe zu wenig Anlauf. Was fällt dir ein? Komm, einer ist da irgendwie runtergefallen. Wer schafft das ja auch der andere. Er ist geschafft. Ah, ja, ja, ja. Hä? Geht Was sind das für dumme Gegner? Keine Ahnung. Das ist Was? richtig unnötig. Oh, Weil ihr mir sagen, ich bin für Mr. Reload hierher gekommen? <lacht> <lacht> Scheinbar. Ich denke, ich muss einfach Anlauf nehmen und dann kann ich irgendwas krasses machen. Ich meine, gut zu wissen, dass wir unter 10 haben. Ja. Ich hatte nämlich keine Ahnung. Geht es vielleicht da oben lang? Hm, mm -mm, scheinbar nicht. Irgendeinen Sinn muss das ja haben. Ich glaube halt echt nur, dass es für die Dings ist. Echt? Kann ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Für die Missiles. Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es ist Metroid. Das ist manchmal komisch. Ich, ich will mein Geld zurück. <lacht> ich möchte mein Geld zurückhaben. Ich Und öffne mein jetzt... Super Nintendo. Ja, ich, ich öffne jetzt jede Tür mit Missile. Es ist mir egal. Ich meine, das ist jetzt ein Trend. Okay, da oben kann man nicht lang. Das ist seltsam, dieser Space Jump. 7 wahrscheinlich auch viel einfacher. das war das? War da was? Ich habe eben so einen krassen Boost nach links bekommen. Das, das war so also. Okay, habe ich nicht mitbekommen. Loi. Loi. Ähm. Also irgendwie, ich, ich, ich finde die Space Jump Space echt AIDS in dem Game. <lacht> ja, man sieht es. <lacht> uh. Und ich nehme jetzt auch nicht mehr die Missiles mit, das sehe ich nicht ein. Nee, machen wir auch nicht. Wir sind nicht auf die angewiesen. Ah. Hm. Scheiß auf euch. Ich bin mir ziemlich sicher, da kann man irgendwo lang Scammer. Hast du das nicht gesehen? Was denn? Da, da war so... Es sah aus, als wäre so ein schmaler Gang, guck mal, mit dem Scanner. Wo denn? Äh, unter dir direkt. Okay, ich hab mich gehört, geh weiter. Warte. Nee. Ja, okay. Leider nicht. Leider nicht. Ja, so viele Secrets. Wie viele haben wir jetzt eigentlich vom Gebiet erkundet? Von was? Wir müssen eigentlich fast. Äh, von mir Müssen es eigentlich durch sein? Wir ne? haben viel Oder fast. gesehen, ja. Ich meine, der Boss besiegt. Theoretisch steuern wir schon langsam auf das Finale zu. Wir haben immer noch einen Boss nicht bekämpft. Ich, ich weiß ja nicht, wie viele Statuen es waren. Vier. a äh, Crate, Ridley? Hatten wir Ridley? Nein. No. <lacht> Fantoon aus dem Geisterschiff und den hier. Das sind drei. Ridley mm. fehlt noch. Ach komm. Ihr sterbt jetzt alle. Er ist alles Smash, wieder. er ist nicht nah. <lacht> bin so <close> wie <lacht> Scheiß auf Smash, komm wieder Ridley. Naja, ich auch der Meinung. Ich weiß gar nicht, wo Ridley überhaupt vorkommt im Game. Ich, ich hab soweit noch nie gespielt, ich habe den Boss auch noch nie bekämpft, gerade eben. Wahrscheinlich äh, in irgendeinem Hinterhalt. <lacht> ja. Ich, ich kannte halt echt nur äh, diesen, diesen Kampf auf Speedruns, das ist alles. Ähm. Okay. Da oben waren wir noch nicht. Und da unten links. Ja, da wissen wir aber auch nicht, wie wir glaube ich hinkommen, oder? Ich weiß nicht. Ne? Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was da war. Keine Ahnung. müssen wir... Können wir mal gucken, wenn wir das oben abgeschaut haben. Durchgeschaut haben, ja. wie okay. immer. Ähm. Nein! Warum stirbst du? Ich hab dir das nicht erlaubt. Muss man nicht irgendwie mit, der, mit dem Space Jump irgendwie so links-rechtsmäßig vorgehen? Das krieg ich irgendwie nicht hin. So. Da sind wir. Uh. Uh, yeah. Ein Raum, den wir noch nie gesehen haben. Was hält ihr davon? Ähm. Sieht neu aus. Ich meine, wenn wir jetzt im Reader durch sind. Was kommt denn noch als nächstes? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir wo man noch lang gehen könnte. Also Ridley ist in der Regel in North, ja, Aber da waren wir ja. Vielleicht ist er noch mal. Vielleicht ist er ja auch Vielleicht sind da zwei Bosse. Ich meine, wir haben da... Wobei... Haben wir in Norfair einen Boss besiegt? Ich glaube nicht. Wir hatten da den Quarkamire, aber der zählt nicht als einer der vier Bosse. Ich nicht? Nein. Oh. Ja, dann zählt er nicht. Dann, dann müsste da Ridley sein, dann müssen wir wahrscheinlich noch in Norfair zurück. Keine Ahnung. Oh, halt die Fresse, du blöder Gegner. Hey, Was war das? Keine Ahnung, vielleicht für Powerbomben. Warum haben wir so viele Powerbomben bekommen, wenn ihr nichts ist? Keine Ahnung. Oh hi! Space Pirates! Warte, warum sind die gegen meinen? Das haben wir ja schon geklärt, die waren irgendwie, keine Ahnung. Wir sind auch abgeschlossen, also wir kommen hier nicht zurück. Okay. Ähm. Ich glaube, wir sind gefangen. Die machen auch gut Damage, glaube ich. Ich würde ich würd das schon gerne hoch. Da <lacht> ist gar nichts, aber egal. Da ist nichts. Oh nein. Oh, hier ist ein Item. Oh nein. Oh, Plasma, Der Plasma, Beam. Beam. Ja. Äh. Schön. Der macht Dinge. Ich glaube, gleich sind sie, äh, sind sie tot. Oh, ja, das ist ich. Ja. Das ist sogar ziemlich schnell. Das ist, das ist halt echt stark. Gerade waren sie noch überpowered äh, und unbesiegbar. Ja. Äh, ich glaube, das war's mit euch. <lacht> ja, ihr seid jetzt äh, jeweils relevant für 5 Sekunden oder so. Mhm. Gut, dass wir hierher gekommen sind. Alter, ich finde, ich, ich hasse diesen Space Sham. Man kann erst nach einer Weile immer drücken. Ich glaube, ich muss die alle besiegen, oder? Kann ich ganz bedenken. Alle ist einer. Ich will nicht Du hast keine Wahl. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Aber immer einen guten Beam. Oh, ich kann mir vorstellen, dass man damit jetzt diese runden. Viecher töten kann. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Nichts mehr. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, wir sind ja eigentlich fertig, aber ich würde wirklich gerne da unten noch hingehen, weil. Ja, warum nicht? Ja, Außerdem, würde ich auch. Der gerne Aufzug wissen. ist auch in der Nähe, von daher. Ist gar nicht so weit weg. Oben links, oder? War doch der Eingang für den Aufzug. Ja, ja. da wolltest du auch hin. Tut mir leid, ich hatte keine Ahnung. Ich wollte hier nichts unterstellen. Ich hab, ja, ich hab ja gesagt, der ist in der Nähe, der Aufzug. Ja. Wow, <lacht> oh. oh, schau dich das an. Das okay. geht schnell. Und da Das kann der Super Nintendo. Und man konnte wieder die Mochtfords Mo sehen. Mochtfords klingt wie so ein Bootleg von einem Metroid-Spiel. Mhm. Oh, wollen wir da rechts gleich lang gehen? Mocht heute Wayne ja was da rechts lang gehen, da sind wir beim letzten lang gegangen und kamen nicht weiter. Warum auch immer, mm. stimmt ich erinnere mich ja, können wir gerne gucken, aber entscheide du ja erstmal hier lang. Ist klar, Alter, siehst du es? Ich kann's. alter, das erspart uns eine Menge Ärger tatsächlich. Mm. Wie komme ich da rein? vermutlich von oben oder so bestimmt von hier oder auch nicht bestimmt von hier <lacht> wie komme ich entweder von der Speicherstation oder irgendwie keine Ahnung das ist so seltsam keine Ahnung wie kann ich nicht durchschießen nein das ist ja grün muss ich muss jetzt ernsthaft da runter wieder gehen. Okay. Egal, wir machen's. Der ja, Rocky ist für alles bereit. Oh ja. Ich schrecke nicht zurück. Oh, geht weg. <lacht> Diese Gegner. Hilfe. Alter, wir haben aber auch mindestens 40 Supermisses, das ist auch übel. Wir sind halt gut aus, wollte ich für das alles? Wollte ich das tun? Gerade ja, wollte ich. Ich war mir auch nicht sicher, aber ich glaube, du wolltest das ja, weil ich wollte es. Äh, nein, hier wollte ich nicht lang. Oh, Junge, die Stelle erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, da wollte ich unbedingt das Item haben. Wir haben es bekommen. Oh ja, und zwar richtig. Ja, danke da. Ey! Tschüss! <lacht> Ey! Immerhin! Hä? Ich glaube, der hat einfach eine riesen Hitbox. Oh ja. Irgendwie gehabt, warum auch immer. <lacht> Nein, no, Nintendo patcht das hält es nicht Nintendo, die patchen es raus. Naja. Ja. Vor allem das können sie ja, weil es hier auch noch online ist. Das stimmt. Sie könnten rein theoretisch auch Randomizer machen. Ich hätte Bock drauf. Ja, Nintendo, bringt Randomizer, ihr Pisser. Warum können.. warum sind Fans cooler als ihr? Ich verstehe das nicht. Das ist so, so, so eine Sache, dass Fans einfach theoretisch. Sie wären die besseren Entwickler. Ja. Aber wie naja. komme komm ich denn jetzt dahin? Es ist ein Rätsel. Uh. Ich will aber nicht rätseln. Ich will will's wissen. Ich muss auch wissen. Eine, oh man, Paurige Bombe. Hm. Irgendwie muss man doch hier von da hinkommen, oder? Ich kann halt auch nicht denken, dass das, äh Ich meine, Hä? Eine andere Möglichkeit gibt es doch quasi nicht. Ich will das wissen, aber ich weiß es nicht. Was sieht denn nach einem Eingang, äh Eingang aus in, auf der Karte? Hm unten oder nicht? Der Fahrstuhl, da ist ein Fahrstuhl. Ich schaue jetzt jeden Weg hier nach. Ich bin mir sicher, hier ging es irgendwo. Ja, ich, ich, wusste es doch. Irgendwo ging es hier runter. Wir kommen der Sache schon etwas näher. Speed Booster, cool. macht die Schnecke da? Keine Ahnung. Schnecke sein. Ich kann mir nicht erzählen, dass hier nichts ist. Ah, Rocky. Natürlich. Bleib. Wir machen mal ganz langsam. Man kommt da nicht mal mehr hoch mit dem Sweet Booster. Nee. Oh, da ist es. Da ist das Item, was ich meinte. Oh, ein Reservetank. Oh, oh, oh nein, Das ist der letzte. Irgendwelche Dann haben wir alle. Ja. Au. Oh. <lacht> das ist ein Stein. Aua. Ich wusste nicht mal. Ich wusste, dass es hier irgendwo reingeht, aber es sieht anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Auf keinen Fall den Treibsand runter. komme ich da hin? Ich muss da... Wie, wie? Das ist seltsam. Ich habe keine Ahnung. Scann mal ein bisschen. Wir müssen da so hinkommen. Der einzige Weg ist halt nur da rechts. Ja, aber wie soll ich denn da hochkommen? Nein, nicht. Ist rechts, ganz rechts auch noch was? Hm. Mal gucken. Nee, also es muss von hier aus irgendwie gehen. Ist, man kann ja halt nicht so schnell in den Morph, weil das ist ja das Problem. Weißt du was? Ich glaube, das ist der perfekte Abschluss, um das im nächsten Part zu holen. Ja, für dich auch. Ja, ähm, <lacht> danke fürs Zuschauen. Wir wissen immer noch wie wir in den Raum da links kommen. Hm? Wir werden gleich nachschauen. Ja. Und ich an. Ja, genau das werden wir tun. Und ciao. Ciao.